In diesem Video zeigen wir für den Apple MacBook Air 13 Zoll den Austausch einer SSD. Bevor Sie Arbeiten an einer Festplatte ausführen, empfehlen wir ausdrücklich alle Daten des alten Datenträgers mittels eines Images oder Festplattenklons zu sichern. Bevor wir mit der Montage beginnen, haben wir das Gerät ausgeschaltet, den Netzstecker gezogen und es auf eine saubere, antistatische Montagefläche gestellt. Außerdem müssen wir uns erden, um das Risiko der statischen Elektrizität auszuschalten. Auf der Rückseite befinden sich 10 5-Kant-Schrauben in zwei verschiedenen Längen, die wir nun entfernen. Wir merken uns die Position der einzelnen Schrauben, damit wir sie beim Zusammenbau wieder in die richtigen Löcher einsetzen können. Wir entfernen die Schrauben in der hier gezeigten Weise. Nun den Gehäuseboden vorsichtig von oben her abnehmen. Zunächst ist die Verbindung zur Batterie zu trennen. Der Steckverbinder sitzt hier. Vorsichtig an der Lasche ziehen, bis der Stecker frei liegt. Die SSD wird durch eine Torx T5 Schraube gehalten, die nun entfernt wird. Anschließend lässt sich die SSD, wie hier gezeigt, vorsichtig herausziehen. Zu sehen hier die SSD, die wir nun austauschen werden. Die SSD einfach passgenau einfügen und mit leichtem Druck in die Fassung einschieben und mit der Torx T5 Schraube fixieren. Nun erfolgt der Wiederanschluss der Batterie einfach durch leichten Druck auf den Steckverbinder. Den Gehäuseboden passgenau auflegen. Da wir zwei verschiedene Schraubengrößen haben, bitte darauf achten, die jeweils richtigen Löcher zu finden, die zwei etwas längeren Schrauben oben in der Mitte eindrehen. Die übrigen acht Schrauben, wie gezeigt, eindrehen. Die Softwareeinrichtung der Festplatte erfolgt je nach den individuellen Anforderungen. Sofern vorhanden, können nach der Partitionierung und Formatierung Betriebssysteme oder Datensicherungen aufgespielt werden.